So, hallo, herzlich willkommen auf YouTube, hier auf Zuckerpopel. Wir spielen Resident Evil 3 mit meiner Hackfresse, die ist hier. Hallo. Wir starten die Resident Evil, Spielereihe wieder. Einstellungen habe ich vorhin schon gemacht. Da haben wir Nemesis, okay, das ist schon cool. Äh, Kampagne. Ich habe zwei Sekunden gespielt äh, und danach habe ich abgebrochen, weil ich, Recordings, ich gemacht habe. Wie auch immer. Wir starten Assisted, da ohne auto M. Das mache ich nachher aus. Und wir spielen mit der Jill Valentine, so wie es aussieht. Ja, danke schön. Mal gucken, ob die noch nochmal kommt. Ich hoffe, die kommt nochmal. Hm, hm. Das sieht schon verdammt geil aus. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Stadt die Behörden rechnen für heute Nacht mit weiteren Unrehen. Ein stadtweiter Notstand wurde ausgerufen. Das CDC hat den unteren Mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Die Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. So einen Typen würde ich auf jeden Fall alles glauben, auf jeden Fall. Also wollen die jetzt eigentlich ihre Zombie-Apokalypse relativieren? Oh nein, oh nein, oh nein. Sind wir jetzt safe, Chill Valentine, das sind wir keine Charakterwahl mehr. So wie in den letzten Teilen. Ego-Sicht. Okay, das ist ungewohnt. Gerade eigentlich. Also, kurz gucken. Zielhilfe aus unbedingt. Vibration der rein. Auto nachladen von mir. Sprache passt. Okay, also. <lacht> Dann gucken wir doch mal, was wir machen. Ah okay, ich dachte schon, wir klettern jetzt das Fenster raus. Da ich ein bisschen schneller sein. Ja, ja, passt. Ja, okay, das sieht schon verdammt geil aus. Moons Donuts. Oh, da gibt Rabattcodes. Dann gehen wir doch mal holen. Stimmt, da war ja was. Ich wollte meinen Controller noch rechts bevor wir anfangen. Naja, schieben mal an. Sieht schon geil aus. Und wir haben funktionierende Spiegel. Das ist ein riesen Fortschritt für Spiele, darauf bin ich sehr glücklich. Einstecken direkt. Da. Ah. Na naja, klar, man kennt sie, haben Pent-in-Jeans und einen Tanktop ein. Ja gut. Ich glaube, wir sind in einem Traum. <lacht> ja, ja, wir sind in einem Traum. Okay. Oh nein. Ich bin Trauma, das hat sich unrealistisch. Ein Drama ganz gut. Wenn eine Katze läuft, mache ich die Kamera weg. Danke, <lacht> dann ist auch der Chat nicht da. Macht die Kamera nur hin, wenn ihr gerade nichts Spezielles läuft. Ja, würde ich auch sagen. Äh, ja, anscheinend fremdet man nie von seinem Tod oder wacht auch, bevor man stirbt. Also, auch bevor man den Trigger drücken würde, weil sich das Gehirn nicht vorstellen kann, wie man stirbt. Das heißt, dass man den Schuss hört, ist eventuell realistisch, aber ich glaube nicht, wenn man dann schon tot wäre. Damit würde man eigentlich aufwachen vorm Tod. Boah, die Dame hat Probleme. Rauschen. Steuerung. Nein, nicht, nein, nicht. Ach, bitte. Steuerung. Sprint-Typ einmal drücken. Ja, ich mach mal. Okay. Wir lassen das jetzt mal so. Das umdrehen, ist unten, Kreis ist normal, Interagieren ist X, Nachladen 4, das ist alles normal bis jetzt, Zielen ist L2 und R2, R1 ist Tacklen, ey ich bin ganz glücklich damit, aber ich Crouch nicht, vielleicht gibt's das nicht mehr. Hier ist Bericht, 26 September 1998, ah ja das ist ja aus dem ersten Teil noch, ne? Seit dem Vorfall mit der Umbrella sind bereits zwei Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als Stars mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass also er hilft, die Wahrheit ins Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich in Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über verschiedene Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch den Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Ars gefressen haben. Oh. Äh, aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine erogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorsatzes noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unglaublich, daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich abgesehen von ein paar Schlafproblemen in guter Verfassung. Es sollte dennoch nicht zu so hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dies nur eine verlängerte Inkubation sein. Oh ja. So. Oh, die kennen wir aus dem zweiten Teil. Die ist tot. Nee, die ist nicht tot. Umbrella. Pharmakonzern, höchster Marktanteil der Branche. verstärkte Entwicklungen von militärischen Waffen unter dem Deckmantel der medizinischen Forschung. Zudem geheime Entwicklungen lebende Biowaffen. Ja, Nemesis kommt. Ich habe jetzt schon keinen Bock. Ich habe noch nie gegen Nemesis gespielt, weil es zum ersten Mal spielen aber trotzdem. T-Biusa-Ausbruch in der Forschungseinrichtung. Fand noch vor dem Virus-Zwischenfall statt. Ups. Oh, schon sein. Okay. Zusammenarbeit mit der Führung von Raccoon City. Große Spenden am Bürgermeister Warren. Var Kontrollieren praktisch die Stadt. Das heißt, der zweite Teil war vor dem ersten Teil. Offener Umschlag. Der mich zu Hause also festgenagelt, die Typen auf der anderen Straßenseite beobachten mich rund um die Uhr vor dem Fensterhaus. Sind das Irons-Männer, Umbrellas? Ich weiß es nicht. Das macht doch keinen Unterschied. Ich weiß, was sie, zu, was sie zu tun versuchen. Sie wollen mich einschüchtern, wollen mich schikanieren, bis ich aufgebe. Es funktioniert. Ich esse kaum, kriege kaum Schlaf. Ich drehe langsam durch, fühle mich wie eine lebendige Tote. Aber ich werde sie nicht gewinnen lassen. Ich muss raus aus der Stadt und einen Weg finden, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Die werden natürlich jemanden schicken, um mich zum Schweigen zu bringen. Wenn du hörst, dass ich ermordet wurde, oder was auch immer, die auch mit den Leuten, die mir anstellen, musst du unbedingt die Ermittlungen dort aufnehmen, wo ich aufgehört habe. Meine Akten findest du in diesem Unschlag. Darin findest du alles, was du wissen musst, solange dieses Päckchen nicht abgefangen wird. Ich werde nachts hier rausgebracht, in fünf Tagen. Wünsch mir Glück. Was hat sie nicht abgeschickt anscheinend? Angel Valentine, hey du Arsch, wie schlägst du dich? Ich kann immer noch nicht fassen, dass Iron sich suspendiert hat. Das ist totaler Bullshit. Dir sollte eine Medaille für dafür geben, dass du es im Juli aus dem Höllen noch geschafft hast. Natürlich wirst du danach vorher schon Fragen stellen. Ich hoffe, du bist nicht böse auf mich, dass ich Zurückhaltung gebe. Alles ist so schnell passiert. Die Stars waren der Stolz der Truppe. Wenn der Chef uns plötzlich auflöst, da war ich mir sicher, ich würde den Job verlieren. Es geht das Gerücht um, du verlässt Raccoon City? Ich habe mir schon gedacht, dass du eine Suspidierung nicht einfach so hinnimmst. Versprich mir nur, dass du auf dich aufpasst. Umbrella wird nicht tatenlos zusehen, wie du versuchst, dir Geschäft kaputt zu machen. Mach's gut, Jill. Brad Vickers. Kennen wir den? Glaube ich. Stars Alpha Team Firma David. jetzt musst du diesen Brief dem Pizzaboten mitgeben, damit er nicht entdeckt wird. Ich hoffe, du magst die Salami Supreme. Ist von mir und den Jungs. Geil. Ich hätte sie nur halb gegessen. Ah, ich kann das ist Licht nicht aus. Cool. Dürfte ja trotzdem das Wasser. Das ist nicht gut. Da war links ein Geräusch. der Badewanne aus. Oh. oh wir kriegen die gute Kamera. Dankeschön. Jetzt bin ich beruhigt. Hallo, hallo. Alles angeschaut. Ja, raus komme ich eh nicht. Kann ich rennen? Das wickelst du, oder? Er hat mir den Brief geschrieben. Was du denn? Ich du musst da raus. Okay, was mich meine... Nein! Das... Oh nein! So genau kommt der von Null, von Null an? Nein! Oh, die Pins machen sich ja weh! Nemesis. Deswegen habe ich die Kamera noch nicht an, dass ich solche Szenen noch drin habe, schön. Auf. Nichts Gutes? Wow! Die anderen Wohnungen sind alle leer, oh Gott Ja, die sind wirklich alle abgesperrt. fuck so Nein, geht da rein Wow Holy fuck Nein, oh nein Deswegen habe ich keinen Bock auf den. Aber im dritten Teil namensgebend. Im Original und im. Au! Und das hier auf dem Cover drauf und auf dem Ladescreen und so. Das ist. Kann ich schon Pflanzen mitnehmen? Nein, kann ich. Ich habe kein Inventory. Als ob der so schnell vorwärts kommt! Alter. War das einfach Spiel zum ersten Mal gegen... Hau oh, zum ersten Mal von Nemesis ab. Also dieses Spiel zum ersten Mal die Stories. trophäe scheiß ja, ja, das ist wieder so ein... Und das nochmal sie nur so wenig erreicht. Das ist irgendwie traurig. Bei COD es auch so immer sich so Trophäen. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Weil es ist hinter den zwei letzten Stars, her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Oh Gott. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Wie ist das alles so schnell passiert? Oh. Ich weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Das ist wie Arklay, nur viel schlimmer. Okay, jetzt kann ich endlich sprinten. Können so viele Menschen infiziert sein? Ja, gib mir eine Kneipe. Oh nein, ein Wurf gebissen. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Lass uns hier abhauen. Lass uns hier weißt, wie Sieht echt gut aus hier in diesem Spiel. Im ersten Teil hat sie noch nicht ganz so gut ausgesehen, halt wegen Grafik und so. Ist ja auch das neueste eigentlich in dem Sinne wegen dem Remax. Von daher. Ah, ich verwende mal keine Munition hier. wenn ich nicht jetzt zu crouchen? Nein. Okay, ich probiere Das Parkhaus? Dann. Viel Spaß. Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Rosso. Und ja, sicher. Du willst doch nur mal Versteck für dich. So woanders, Fräulein. Fräulein, würden Sie sich bitte abregen? Ich bin von der Polizei. Wir wollen Ihnen helfen. <lacht> oh ja, das hat ihr ganz toll gemacht. Du willst helfen? Kannst ja einen der Freaks Handschellen anlegen. Sir. Das ist ihre letzte Chance. Niemand sonst kommt sie holen. Ich gehe nirgendwo hin. Lieber verhungere ich hier drin, als von einem dieser Untoten gefressen zu werden. Jetzt lass mich in Ruhe. Ja, gut, ich hab's probiert. Ja, das stimmt. Ich habe das Sturmgewehr von Anfang an, weil ich auf Easy spiele. Ja, Easy. <lacht> Ich muss ich vielleicht nochmal ausrüsten. nein, nein, nein, nein. nein. So, jetzt kann ich mal von mir aus. <lacht> Aber kurz. So. Fahrstuhl. Ja, beste Idee, wenn alles brennt und so. Fahrstuhl. Kleppt bei mir. Alles klar. Wir so, werden am Anfang ziemlich viel ohne spielen. Bei den Cutscenes und so. Es erinnert mich jetzt sehr an den Mr. X-Fight aus dem zweiten Teil. Äh, nicht aus dem zweiten Teil. Ähm... Also ja, Mr. X Tyrant aus dem ersten Teil. Hallo. Nein, das war klar, das war so klar. Ach. Wenn uns von Anfang an chase heißt es, ja genau. Der Tyrone wird von Anfang an durchgehend hier sein. mal anschauen müssen die Dame. Ich finde den Tyrant nicht okay. Äh, den äh, Nemesis. Tyrant ist ja nicht. Ich weiß nicht mehr Tyrant jetzt. Ah. Was, das hat denn Tyrant gekillt auf einmal und jetzt überlebt er, dann ist es einfach. Also ist er viel stärker als Tyrant, fertig. Er lebt eh noch. Ja, zu schön, wenn er schon tot wäre. Wir haben Carlos getroffen. Erfolg. Spiele 15 Minuten spielen. Hoffentlich. Wir bringen Überlebende hierher. Hierher? Meine Jungs haben aus einer U-Bahn einen Schutzraum gemacht. Ist sicher. Weißt sieht aus wie mein Schwäk, das stimmt. Brauchst du einen Raum. Okay, verstehe schon. Gehen wir. Ah ne, fliehen sie aus dem Wohnviertel von Raccoon City. Einen Umweg nehmen. Hey, was weißt du über dieses Monster? Nichts, wahrscheinlich. Nichts. Hab sowas noch nie gesehen. Aber das ist kein Zombie. Er weiß, was er will und er hört nicht auf, bis er es kriegt. Gefallen dir solche Männer nicht? Nein, danke. Du kannst ihn haben. Hör zu, ich verspreche dir, du bist in guten Händen. Ich gehöre zum Umbrella Biohazard Countermeasure Service. Kurz UBCS. Willst du mich verdammt noch mal verarschen? Ihr seid für das alles verantwortlich. Oh, oh, oh, oh. Wovon redest du da? Du brauchst mir ja nicht zu vertrauen, aber ich gehe zum Schutzraum. Kommst du mit? Warte mal, also ist jetzt das Umbrella-Gegenmaßnahmenzentrum? Gehört das zu Umbrella oder kämpfen die gegen Umbrella? Das wäre noch wichtig zu wissen. Das ist ein kleines Detail, das sehr viel ausmacht.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 Die Kolonne hat heftige Verluste erlitten. Nicht mal sie am Leben zu halten, schaffe ich noch. Danken Sie Ihrem Firmenmanagement dafür. Ja. Nun, die gehört zu uns hinten. Aber die können wohl zu Umbrella, die haben das Umbrella-Logo. Wenn wir diese U-Bahn in Gaben bekommen, können wir überlebende Evakuieren. Wir brauchen Hilfe. Meine Männer schaffen es nicht allein. Muss ein Stars-Mitglied mit, Stars mit Umbrella zusammenarbeiten. Okay. Ich helfe. Aber ich bin auf deren Seite. Nicht ihr. Oh, hey. Alles klar, wir wollen dasselbe. Danke, G. Okay, Superkopf. Hier. Yeah. Damit bleiben wir in Kontakt. Ich weiß, was das ist. Okay, Grundlage zuerst. Du brauchst eine Ausrüstung. Geh hoch zur Straße, da findest du Vorräte. Ist gut. Das ist so eine Mischung aus Terminator und Alien, hä? Huh? Cool. Dein Forum, okay. Das ist schon interessant, wissen wir mal. Auf der Schlafwelle ist eine klarone Munition munitioniert sich ein feuchter Wenn ihr da draußen nicht abkratzen wollt, hämmert euch diese Kombination Pistolenmunition, Sommer, Schießpulver, Schusspulver, das kennen wir schon. Sammel hochwertiges Smack. Linden, ist Schießpulver, das Hochpulver. Okay, das kann ich bis bisschen. Weil ich Okay, sie haben es dann. Äh. Okay, ja, ich habe wieder Shortcut auf die Map. Das ist gut. Ist alles sauber mal soweit. weit? Coole Wahrzeiten. Die Kalibali-Morden. Oh, nice. 25. September hielt das für Repetition verzeihbar. ein an Ein Als wie ein herumtreibender zu der Mann griff im Patienten nördlich des Lambs Museum of Art an. Die am Tatort eintreffenden Beamten fanden bei Müllkunde in der Nähe die verschimmelten Leiche. Oh. Bloß eine bezogen überzogen ihren Körper und sie war auch zerstückelt worden. Was nahelegt, dass sie gefressen worden war. Es war bereits der dritte bekannte Vorfall dieser Art, der sich diesen Monat in Raccoon City ereignet. Wer ist also der Täter? Wer kauft, den, wer kauft Menschensteak? Oh, wir von Jürgen haben das nagen, wie viele die Patienten der sogenannten Kanigalenkrankheit, die das Spencer Memorial seit August kostenlos behandelt, sich nicht mit Cafeteria-Essen zufriedengeben. Jetzt ist natürlich die Frage, das Spencer Memorial. Das Spencer-Anwesen haben wir ja schon kennengelernt. Das muss ja fast zusammenhängen. Unsere Reporter haben das benson Morning infiltriert hat, frage ich Horrorgeschichte zurückgekommen, bei denen sich einem der Magen umdreht. Fand sie alles auf der nächsten Seite.